Ich kann mir unser Bistum ohne Bonifatiuswerk überhaupt nicht vorstellen. Sichtbar immer auch in den kleinen Bussen, sichtbar in vielen Einrichtungen, in denen steht, dass sie mitgetragen werden vom Bonifatiuswerk. Sichtbar in der Kommunikation, die viele Menschen im und über das Bonifatiuswerk haben. Es ist ja nicht nur die finanzielle Unterstützung, die für uns wichtig ist, sondern die Übersetzungsleistung, die das Bonifatiuswerk auch in die übrigen Teile Deutschlands leistet, um verständlich zu machen, was es heißt, hier im Osten in der Diaspora zu leben, eben nicht mit einer großen Mehrheit anderer Konfessionen, sondern mit so vielen Menschen, die den christlichen Glauben nicht kennen. Danke, Bonifatiusberg.